Para decir que a la base de todo esto es la salvaguarda, salvaguardia, se dice, del de copyright, porque sin copyright no puede existir ninguna expresión eh, artística, ninguna expresión eh, en el ámbito de la cultura. Die Herausforderung besteht und dies gilt weltweit in der Notwendigkeit des Schutzes des geistigen Eigentums durch die Digitalisierung, das Internet ist das, der Schutz des geistigen Eigentums, also die Existenzgrundlage für die Künstler, entscheidend bedroht. Und das muss gerade auch in der EU ein zentrales Thema sein. Wir müssen in Europa dafür Sorge tragen, dass unsere, unser kulturelles Erbe im Rahmen von Digitalisierung nicht ausschließlich zugänglich ist über kommerzielle Anbieter, sondern dass der Staat die Verfügungsgewalt über kulturelles Erbe behält. Die Chancen der Kultur bestehen in der Entwicklung der Kultur- und Kreativwirtschaft. Weil wir auf der einen Seite dieses liebliche Drehm von freien Zugang zu Kultur haben, das die neue Technologie zum 21st Jahr gebracht hat. Why not take advantage of it so to make it free to everyone and make it uh, easy to everyone? So, this is really the democracy in its best way. But, how do we at the same time find ways to um, assure the rights to the authors and the creators? It's difficult because a lot of middle people exist between the creator and the consumer. And very seldom, the results of these um, policies that we can invent, very seldom, they compensate truly the creatives. Everything is separated and um, compartmented. Uh, a lot of people in the middle are um, provoking difficulties to find a solution. So this balance is not easy. Um, my heart goes to <laughs> sharing culture, with no costs. That would be the best way, um, but I'm an artist myself.